Wir haben uns nach der letzten Veranstaltung schon entschieden gehabt, wir machen das nochmal, weil hier mit Spaß und einem gewissen Ernst und einem gewissen Sinn Feuerwehrtätigkeiten trainiert werden. Ich habe viel gelernt heute, viel hat sich aufgefrischt, hat viel Spaß gemacht, nette Leute. Dass ich das mitnehme in den Löschzug und da auch nochmal weiter vermitteln werde. Anspruchsvoll, war schön, hat Spaß gemacht. Super spannend, die Trainer, egal ob aus Amerika, aus Deutschland, alles super Spitzenklasse war, super Klasse. Das Ganze drumherum ist einfach super. Also auch wenn wir 700 Kilometer müssen fahren.